Das Wesentliche an all dem ist, dass man zunächst einmal die Natur dessen versteht, wie die Existenz vor sich geht. Entweder man betrachtet das hier, oder man betrachtet das Atom, oder man betrachtet das Universum. Wenn du das Universum betrachten willst, ist es komplex, es ist schwierig, weil du keinen Tribünenplatz hast. Es gibt keinen es ist nicht wie in einem Stadion, in dem man irgendwo sitzen und das ganze Universum beobachten kann. Sehr schwierig. Du kannst es nur in Teilen sehen. Wenn du ein Atom betrachten willst, noch niemand hat ein Atom gesehen, weißt du das? Weißt du das? Selbst in einem super elektronen kann man kein Atom sehen. Wir haben seine Aktivität beobachtet. Aber wir haben nie ein Atom als solches gesehen. Aber wir haben es gespalten. Wir sind in der Lage, Dinge zu spalten, die wir nicht einmal sehen können. Das ist unser... Wir sind heutzutage sehr stolz darauf. Wir können alles spalten. Ob wir es machen sollen oder nicht, ist fraglich. Aber wir können alles spalten, was wir wollen. Auch wenn wir es nicht sehen können, können wir es spalten. Nun ist das, was du siehst und was du nicht siehst, an sich eine sehr heikle Sache. In dem Sinne... Was ist es, was du sehen kannst? Genau jetzt kannst du meine Hand sehen? Ja. Du kannst meine Hand nur sehen, weil meine Hand das Licht stoppt. Wenn meine Hand das Licht nicht stoppen würde, wenn sie das Licht durchlassen würde, würde man diese Hand nicht sehen. Ja. Oder anders ausgedrückt, dein Sehapparat kann im Moment nur Dinge sehen, die das Licht stoppen. Alles, was Licht durchlässt, kannst du nicht sehen. Vor allem das Licht selbst kannst du nicht sehen. Kannst du das Licht sehen, das hier ist? Nein. Nur was das Licht stoppt, kannst du sehen. Was das Licht nicht stoppt, kannst du nicht sehen. Sehr schlecht, nicht wahr? Du musst in der Lage sein, all jene Dinge zu sehen, die das Licht durchlassen, denn sie sind wichtige Dinge. Aber im Moment ist dein Sehapparat befähigt oder darauf trainiert, nur das zu sehen, was Licht stoppt. Der ganze Prozess, das Leben so zu sehen, wie es ist, bedeutet also zuallererst, ein Auge zu entwickeln, ein gedankenloses Auge, ein Auge, das frei von Gedanken ist. Wenn ich sage frei von Gedanken, dann ist es frei von Makel der Erinnerung. Im Moment sind diese beiden Augen stark mit Erinnerungen beladen. Du kannst das erkennen, wenn du eine solche Gruppe von Menschen siehst. Wenn du einfach nur zufällig so schaust, wenn unter diesen hundert von Menschen ein Gesicht ist, das du kennst, dann wirst du sehen, dass dieses Gesicht plötzlich heraussticht. Hast du das bemerkt? Hast du das bemerkt? Du gehst auf einer Straße, da stehen hunderte von Menschen, dein Freund ist darunter. Wenn du hier hinschaust, ist das Gesicht dieses Freundes klarer als die anderen Gesichter weil dieses Auge mit Erinnerung arbeitet. Je mehr Erinnerung du hast, desto besser sieht es. Ohne Erinnerung kann es nicht sehen. Erinnerung bedeutet eine angesammelte Vergangenheit. Erinnerung bedeutet Information. Erinnerung ist das, was nicht existiert, aber so tut, als ob es existiert. Erinnerungen sind realer als die Realität. Ist es nicht so? Ja oder nein? Schau, ich möchte, dass du verstehst, dass alles in deinem Leben von Erinnerung gesteuert wird. Nicht nur dein Computerstick. Alles in deinem Leben. Wenn ich von Erinnerung spreche, geht es nicht nur um das, was du hier mit dir trägst. Dein ganzer Körper ist ein Körper aus Erinnerung. Wenn du eine Banane isst, wird sie zu einem männlichen Körper. Und wenn sie eine Banane isst, wird sie zu einem weiblichen Körper. Einfach wegen der Erinnerung, die er enthält, nicht wahr? Die Informationen, die in diesem und jenem Körper gespeichert sind, sind verschieden. Dieselbe Banane wird zu einem Mann, dieselbe Banane wird zu einer Frau. Ja oder nein? Esst ihr verschiedene Arten von Bananen? Wenn ihr dasselbe Essen esst, entwickelt es sich auf eine Art. Bei einer Person wird es zu einer dunklen Haut, bei einer anderen Person wird es zu einer hellen Haut. Wie? Durch die Erinnerung, die du in dir trägst. Erinnerst du dich an deinen ur ur ur ur ur, -Ur, -Ur großvater Du tust es nicht, aber seine Nase sitzt in deinem Gesicht. Dein Körper erinnert sich, nicht wahr? Du hast vielleicht keine Ahnung, wer er war, aber dein Körper erinnert sich noch heute. Er erinnert sich daran, wie deine Vorfahren vor einer Million Jahren waren, nicht wahr? Was du als deinen Körper bezeichnest, ist also nur ein Körper aus Erinnerung. Und die Augen sind beladen mit Erinnerung. Ein Auge, das mit Erinnerung beladen ist, ein Auge, das durch Erinnerung korrumpiert ist, kann nicht so sehen, wie es ist. Es sieht die Dinge nur so, wie es gerade passt, weil die Software von innen heraus arbeitet. Es wird dir nicht erlauben, etwas so zu sehen, wie es ist. Das ist es, was wir traditionell als Karma bezeichnen. Es ist in deinem Körper, es ist in deinen Energien, es ist in der Art und Weise, wie deine chemischen Reaktionen ablaufen, es ist in deinem Gehirn, es ist in deinem Verstand, es ist in allem vorhanden. In der physischen Energie, die du trägst, gibt es Erinnerung, denn du wirst sehen, dass sich die Energien eines jeden Menschen anders verhalten als die eines anderen, einfach aufgrund der Art der Erinnerung, die er trägt. Wenn du das loswerden willst, ist es ein langer Prozess. Und wenn du es loswirst, wird es zu einem Zerfall der Persönlichkeit und des Körpers kommen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Abstand davon zu schaffen. Halte es einfach ein bisschen weg. Wenn du damit spielen willst, spielst du damit. Wenn du es abschalten willst, musst du es abschalten können. Dafür ist ein Blick von außen erforderlich. Im Moment sind deine Ohren voller Erinnerung, deine Augen voller Erinnerung, deine Zunge voller Erinnerung. Warum? Wenn du in Karnataka geboren bist und nach Nordindien gehst, schmeckt das Essen deshalb nicht gut, weil die Zunge mit Erinnerung beladen ist. Ja oder nein? Hast du darunter gelitten oder nicht? Du gingst nach Norden und sie sagten, Alu, Bhaji, Alu... Alu Matar, Alu Palak, <lacht> Alu Parota, Alu, Alu, Alu, Alu, they said sagten sie, du konntest dort nicht bleiben. Weil deine Zunge mit Erinnerung beladen ist, will sie die gleichen Dinge wiederhaben, sonst wird sie leiden. Mit Erinnerung beladen zu sein bedeutet also, dass dich ein Kokon der Vergangenheit festhält. Er wird dir nicht einmal erlauben, dich in die Gegenwart zu begeben. Ein Kokon der Vergangenheit hält dich fest, und du erlaubst ihm das, weil es sich sicher anfühlt, es schafft einen Kokon. Es gibt Sicherheit, aber in der Sicherheit liegt auch Gefangenschaft. Du bist wirklich sicher, wenn wir dich in einen Safe sperren, nicht wahr? Aber das Problem ist, dass du nicht raus kannst. Das ist das ganze Problem. Mauern, die du zum Selbstschutz errichtest, werden auch zu Mauern der Selbstgefangenschaft. Das ist die Natur des Lebens. Ob du dich von innen oder von außen einschließt, es ist das Gleiche. Solange du die Tür nicht öffnest, macht es keinen Unterschied, ob dich jemand von außen eingesperrt hat oder du dich von innen eingesperrt hast. Du bist in jedem Fall eingesperrt, nicht wahr? Zumindest, wenn dich jemand von draußen einsperrt, kannst du dich wenigstens beschweren und schreien. Wenn du dich von innen eingesperrt hast, kannst du nur deprimiert sein. Du kannst nicht einmal schreien. Wen willst du anschreien? Der Prozess, den wir hier betrachten, besteht also darin, dass sich die Erinnerung auf allen Ebenen einprägt. Bis hin zur elementaren Ebene. Ausgehend von den fünf Elementen, die hier wirken, beginnt gleich darauf die Arbeit der Erinnerung. Wenn wir also das Wort Karma benutzen, ist es nicht eine einfache Formel, oder? Ihr wisst, dass die Leute von der Theorie des Karma sprechen? Wir sprechen nicht von irgendeiner Theorie, wir beziehen uns auf eine bestimmte Realität. Karma bedeutet Erinnerung, Handlung und Erinnerung. Vergangene Handlung existiert nur in Form von Erinnerung. Ist es nicht so? Ja. Nicht nur Erinnerung, die du hier trägst. Jede Zelle im Körper trägt ihre eigene Erinnerung. Der Grund, warum sich ein Atom trotz gleicher Bestandteile anders verhält als ein anderes, ist, dass es eine Erinnerung hat. Ein Wasserstoffatom hat eine Art von Erinnerung, ein Sauerstoffatom hat eine andere Art von Erinnerung. Wenn man sie nicht vermischt, werden sie sich auch weiterhin so verhalten. Es befindet sich in einem kleinen Zirkel. Du bist in einem etwas größeren Zirkel. Das Universum ist in einem viel größeren Zirkel. Aber die gleiche Erinnerung regiert alles. Wenn wir also von Karma sprechen, meinen wir nicht irgendein Konzept oder eine Philosophie, sondern eine bestimmte Realität, die sich als das manifestiert, was du bist. Die bloße Form deines Körpers ist eine Folge der Erinnerung. Wenn ein Vogel eine Mango ist, wird er ein Vogel. Wenn ein Wurm eine Mango ist, wird er ein Wurm. Wenn du eine Mango ist, wirst du ein Mensch. Dieselbe Mango, wie viele Dinge sie tut, je nachdem, welche Art von Erinnerung sie trägt, nicht wahr? Was man als Samen bezeichnet, wenn du denselben Samen in denselben Boden pflanzt, hier pflanzt du einen Mangobaum, hier pflanzt du einen Apfelbaum in denselben Boden. Diese wird nur Äpfel hervorbringen, diese wird nur Mangos hervorbringen. Ich weiß, dass es ein Zeitungsbild gibt, auf dem eine Jackfrucht Jackfru zu Bananen geworden ist. Das ist etwas anderes. Ja, habt ihr es gesehen? Seid ihr alle aus Bangalore oder Devanali? Nein, ihr habt das nicht gesehen? Aus irgendeinem Grund kommen ein paar Bananen aus einer Jagdfrucht. Das ist etwas Sonderbares. Und das ist wegen einer Vermischung passiert. Wir wissen nicht, wer die Vermischung gemacht hat. Aber im Grunde genommen, wenn man in denselben Boden einen Apfelsamen und einen Mangosamen pflanzt, wird dieser nur Äpfel hervorbringen, dieser nur Mangos weil der Samen eine bestimmte Menge an Erinnerung ist, nicht wahr? Ob es sich nun um den Samen einer Pflanze handelt oder um den Samen deines Vaters, der in den Schoß deiner Mutter eingedrungen ist, es ist nur Erinnerung, Erinnerung und Erinnerung, ist es nicht so? Das ist Karma und das geht direkt zurück, bis hin zur elementaren Ebene. Alles ist Erinnerung. Nur das reine Element ist frei von Erinnerung. Wenn wir also anfangen, beginnen wir mit Bhutesha, weil das das Wichtigste ist, dass er die Elemente beherrscht hat. Deswegen verneigen wir uns vor ihm. Weil er die Elemente beherrscht hat, hat er ein Auge, das keine Erinnerung hat. Ein makelloses Auge, das alles genau so sieht, wie es ist. Yoga bedeutet also im Wesentlichen, ein Auge zu entwickeln, das nicht durch Erinnerungen verunreinigt ist, das einfach nur sieht. Es sieht die Dinge nicht so, wie deine Erinnerung sie pervertiert. Es sieht einfach alles so, wie es ist. Dieses Auge wird jene Dinge sehen, die das Licht nicht stoppen. Im Moment können diese beiden Augen nur sehen, was das Licht stoppt. Wenn du anfängst, etwas zu sehen, das das Licht nicht stoppt, bedeutet das, dass eine andere Dimension des Auges zu funktionieren beginnt.